Nachdem es uns auf dem Campingplatz in Sardar nicht so wirklich gefallen hat, haben wir kurzfristig umgeplant und sind auf die wunderschöne Insel Oclean gefahren. Die Insel ist geprägt von unglaublich vielen Olivenbäumen und einem endlosen Grün, wenn man die Straßen lang fährt. Sie hat zwei Gesichter. Die Westküste, die ist eher ruhig und an der Ostküste, da liegen sieben kleine Orte. Aber vor allen Dingen die malerischen Kiesel und eben auch Sandstrände, die sind einfach super. So zumindest habe ich es gelesen. Jetzt überzeugen wir uns, ob es wirklich so ist. Oh. <lacht> wir sind acht Minuten zu spät. Also wer reist, der kann was erleben. Ja. Auf jeden Fall, diese Insel und diesen Platz wollte ich mir unbedingt angucken. Stand eh auf meiner Liste. Und dann haben wir das jetzt einfach so gemacht. Hier gibt es noch einen anderen Platz. Das ist auch so ein Insider. Den gucken wir uns vielleicht auch noch an. Aber jetzt warten wir erstmal auf die Dame der Rezeption. Ja, es kann auch, ja. ja ich glaube ja. Und sie meinte, die Rezeption würde uns finden. Ich habe keine Ahnung, wie sie das tut, aber wir werden das schon. Wahrscheinlich kennt die mittlerweile hier jedes Fahrzeug, weil es ist ja recht leer. So, jetzt haben wir ein Plätzchen gefunden. Da werden wir erstmal heute vielleicht auch noch morgen bleiben. Das Einzige ist der Supermarkt, hat zu. Aber ich habe ja schon noch ein bisschen eingekauft. Und ähm, ja, dann gucken wir jetzt mal. Und das Restaurant hat auch noch auf, aber es, es gibt nur so Snacks. Also es ist kein wirkliches Restaurant. Jetzt werden wir erstmal hier parken und ankommen. Ach, das ist ja der Hammer. Super schön. Und wie gefällt es dir hier, Jörg? Ich finde es mega. Ich finde es richtig schön. Hier. Ja. ja. Das ist wie so ein Paradies. Man kommt sich ja manchmal als Camper ein bisschen vor wie Robinson Crusoe auf Entdeckungsjagd. Nachdem wir da in Sadar unser Bauchgefühl immer nein, nein, nein gesagt hat, haben wir nicht nur auf unser Bauch, sondern auch auf unser Herz gehört. So, jetzt sind wir gespannt, wo wir heute ankommen. Und sind jetzt hier gelandet. Und das ist echt unglaublich paradiesisch. Also das ist ja mal mega hier. Alles richtig gemacht. Also wir sind hier auf dem Platz, der ist natürlich jetzt schon, ist ja nun Se Nebensaison, also der Supermarkt hat nicht mehr auf. Das Restaurant hat nur noch eine kleine Karte, aber es ist egal. Aber jetzt guckt euch das mal an. Ja, das ist der Hammer. Hier hast du echt deine Ruhe, kannst runterkommen und morgen werden wir hier mal die Bucht erobern. So, kleiner Morgenspaziergang, denn ich habe ja gestern einen Platz entdeckt vom Park vorne. Hier gibt es einen kleinen Weg. Gehe ich jetzt mal hin, mal gucken, wo der mich hinführt. So, jetzt bin ich am Ende des Weges und habe eine Irritation. Da stehen Campingfahrzeuge. Moment. Ja, was ist das denn jetzt hier? Das gehört aber sicherlich nicht zu dem Platz. Keine Ahnung. Wow. Das ist ja echt hier der Geheimtipp anscheinend. Ich habe keine Ahnung, wie die hier hingekommen sind, aber sie angeln. 2019 wurde der Platz erst fertig bestellt und deswegen kennen den natürlich auch viele noch gar nicht. Und jetzt ist man ja auf einer Insel, die wunderschön ist. Man kann hier richtig viel machen, also es gibt hier ganz tolle Sandstrände, habe ich mir auch sagen lassen, Buchten. Man kann natürlich hier auch ein Boot äh, mieten, wenn man eine entsprechende Lizenz hat. Man kann auch mit einem Skipper was machen. Viele Dinge, die aber jetzt... Also es, man, man merkt schon, es fängt zu langsam an, einzuschlafen oder zu schlafen, in den schlafe zu gehen. Ähm, das ist auch hier auf dem Platz spürbar, weil es sind echt, also ich glaube, vielleicht 15 ähm, Gäste hier, 15 Fahrzeuge da aber wir haben da jetzt nur den Vorteil davon, weil wir haben uns eben gefragt, okay, vielleicht ist das auch wirklich gerade dann sehr besonders schön, jetzt wo ihn noch keiner kennt, weil wenn er voll ist, ist natürlich klar, und dann ist die Ruhe auch nicht mehr so sehr da. Die Sanitäranlagen sind mega schön. Wir haben aber jetzt nur den einen, die eine Sanitäranlage in der Mitte gefunden und da waren drei Duschen und das könnte natürlich eng werden, aber vielleicht haben wir die auch nicht, ich gucke jetzt gerade mal noch so rum, noch gar nicht alle gefunden. Also toller Platz für die Nebensaison, toller Platz zum Runterkommen, zum Chillen, Begegnung mit der Natur, Wandern, Radfahren, ähm, Wassersport, äh, alles ist da und ähm, tolles Beachcafé und wir bleiben jetzt noch eine Nacht und chillen und morgen machen wir uns dann weiter auf dem Weg. Wohin wissen wir natürlich noch überhaupt nicht. Wir haben schon überlegt, ob wir so ein kleines Inselhopping machen, weil wir finden, dass diese Inseln in Kroatien einfach das schönste sind. Also mit. Es gibt natürlich auch schöne Küstenorte, aber das gefällt uns besonders gut, weil wir ja so Menschen sind, die die Natur und die Begegnung mit und in der Natur so lieben. Und jetzt sage ich schon mal Tschüss von diesem wunderschönen Platz und die Infos werde ich natürlich alle hier unten reinschreiben. Bis bald, bis später und kommt einfach mit. Tschüss! Musik Die haben auch ganz viele Pläne für den Pflanz, Also zum Beispiel, wir haben ja gesagt, drei Duschen ist ein bisschen wenig. Und dann sagt er ja. Die wollen Privatduschen machen, also dass jeder dann Schlüssel bekommt und dann sein eigenes Sanitärgebäude hat. Also er sagte klein und fein. und das finde ich richtig schön. Also das wird mal ein ganz toller Platz. Also die haben vieles vor, Haben warten noch auf ein paar Baugenehmigungen und zwar links von dem Platz. Also ich schätze mal, dieser park von night platz den wir da gesehen haben, den wird es bald nicht mehr geben. Weil der will da auch noch bauen und äh, wenn er das noch kriegt, da die Plätze da vorne, Mama Mia. Also haben viel vor. Und jetzt ist es auch ein neuer Platz, wo wir hinfahren. Der hat glaube ich dieses Jahr erst eröffnet. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier die Insel an. Jetzt haben wir uns hier so einen kleinen Ort ausgesucht. Der ist auch auf der Insel. Also es lohnt sich, hier richtig rumzufahren. Und zwar ist das der Ort. Wir wissen es nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Obchina, china Kuglicia, ein kleiner Hafen. Ein wunderschönes Örtchen haben wir hier unverhofft ähm, angetroffen. Wir wollten was frühstücken, haben wir, machen wir meistens, wenn wir abreisen, dass wir dann alles zusammenpacken, einen Tee und einen Kaffee vorweg und dann irgendwo uns gemütlich hinsetzen. Und das ist richtig schön. Willst einen Kaffee trinken gehen, kommst du an ins Paradies. Das ist dieser Laden Haduk. seit 1974. Da soll es das Mega-Eis geben, ne? Aber Eis ist vielleicht zum Frühstück ein bisschen. <lacht> ist ja so eine Eistante. Komm, wir setzen uns hin. Also guck mal, alles so liebevoll. Und das Brot hier. Oh, Und dann dieser Blick. Ein so schönes Land. Ich finde auch ein perfektes Land, um es zu bereisen mit dem Camper. Wir haben uns gerade die Frage gestellt, ob man nicht hier auch übernachten könnte, wenn du da was essen gehst. Also ich meine, es ist so ruhig hier. Da, ne, direkt mit Blick auf den Hafen. Ich glaube fast, dass da keiner was sagt. Leider haben wir da schlechte Nachrichten, denn Wildcampen oder Freistehen ist in Kroatien verboten. Und wer erwischt wird, kann bis zu 400 Euro Strafe zahlen. Also gut, dass wir weitergefahren sind, oder? Ich habe nur das Gefühl, dass das gleich eine Sackgasse ist, Schatz. Kann das sein? Also auf meiner Karte war das nicht so, dass man hier langfahren konnte. Ey, sag mal, Jörg. Ich bin mir nicht sicher, wohin dieser Weg führt. Was hast du vor? So, Kein Szenen... Durchfahrt von ja, Szenen einer Ehe. Jörg fährt wieder hier komische Wege auf den man was entdeckt. Auf <lacht> die Wege, auf denen man was entdeckt, ja? Die Polizei. Oh, <lacht> oh Gott, ey. Explorer. Oh, ey, Explorer. Vielleicht sollten wir dann auch ein Explorer-Auto haben. Also äh, du willst aber jetzt nicht da oben diesen Weg hochfahren, ne? Das ist jetzt nicht das, was du möchtest, oder? Ich glaube, ich reicht die Scheidung an. Ehrlich. Jörg. Was machst du? Ein ganz normaler Weg. Das sieht für mich aus wie ein Fahrradweg. Ja, Jock hat die Ruhe weg und ich sterbe hier den Heldentod. Helden oh, den Heldinnen -Tod. Ja, ich, ich bin halt so. Da bin ich ehrlich. Ja, da, da bin lebt ich. Man nichts. Da lebt man nichts. Aber auf manche Erlebnisse kann man auch verzichten. Wir haben wieder Land in Sicht da wir nur ungern die gleichen Strecken fahren, haben wir uns entschieden, nicht von Preko nach Sadar mit der Fähre zu fahren, sondern die Insel weiter geradeaus zu fahren über eine traumhafte Brücke und zur Insel Passman. Dort liegt der Fährhafen Kohn, der direkt mit der Fähre nach Biograd führt. Wir befürchten gerade, dass es... Ist das die Fähre? Okay. Und da steht auch ein Lkw. Wir haben schon gerade gedacht, oh Gott, hoffentlich nehmen die auch Fordmobile. Vielleicht ist es nur eine Autofähre, aber alles gut. Ich gehe mal nach den Tickets fragen und dann gucken wir mal. Ja, Ofen umstellen. So und hier kommt gleich die Fähre, aber die fährt hier eben nicht so oft. Und ähm, da ist Biograd. Und ich nutze jetzt die Zeit um ein bisschen den Kühlschrank voll zu machen. Also gehen wir ein bisschen shoppen. Im Übrigen, ich weiß nicht, ich suche das mal, aber ich sehe es gar nicht. Hier gibt es einen Weichspüler, den muss man immer den Leuten, die man in Kroatien waren, mitfängen. Violetta. aber ich habe ihn schon gekauft. Also man sieht, hier wird auch echt investiert. Also da, wo die, ähm, wo die Fähre äh, jetzt demnächst wohl abfährt, das wird alles neu gemacht. Und hier die kleine Promenade ist auch schon neu gemacht worden. Ich glaube, zumindest uns war diese Insel nicht so bekannt. Gerade in der Nebensaison sind natürlich die Haupttouristen auch nicht mehr da. Hier gibt es ja viele Ferienwohnungen. Es gibt auch einige Campingplätze. Aber wir genießen das jetzt hier so, diese, in dieser Authentizität zu sein und einzutauchen. Und man kriegt ja immer nur einen Ausschnitt eines Landes mit. Weil man ja immer auch sich und seine... Gedanken, seine Bedürfnisse, seine Route, seine Ziele mitnimmt. Und wie war das nochmal mit den Zielen? Der Weg ist das Ziel, oder das Ziel ist der Weg? Hm. Wollen wir nochmal auf die Karte gucken? Oh, das ist aber eine heiße Anfahrt. Links abbiegen in oh die Straße von Yazine. Ja, da hoch. Ist ein Abend. Sind die sicher, dass das hier ist? Das kann doch nicht der, die Zufahrt sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Das glaube ich nicht. Ich gehe mal vor, oder? Ja doch, ich sehe was. Aber das sieht nicht aus wie der Campingplatz. Ich weiß nicht. Das glaubt uns doch kein Mensch, dass das hier ist. Und wie diese Reise weitergeht und ähm, ob wir und welchen Platz wir gefunden haben, das Seht ihr beim nächsten Mal? ba ba, ba, ba bomb, you, Liebe rein, glücklich sein. Ba